Auch online spielst du Magic Mirror auf 5 Walzen mit 10 Gewinnlinien. Und genau wie in der Spielhalle bestimmst du selber die Höhe deines Einsatzes. Was Sunmaker kannst du online mit echtem Geld spielen. Natürlich kannst du deinen Gewinn auch hochdrücken. Auf der guten alten Merkur Risikoleitung. Klicke jetzt auf den Link unter diesem Video und besuche uns auf Casinoverdiener.com.